Hallo beim Fiederfuchs und herzlich willkommen bei meinen ersten Top 3. Heute zeige ich euch die für mich drei schönsten Vogelbriefmarken. Und ihr seht, ich schummle gleich ein wenig, denn es sind keine einzelnen Marken, sondern Markensätze. Ein Satz aus Ecuador von 1958. Dieser zeigt ein Aga, Wolf Kondor und ein Schwertschnabel kolibri Was sind eure liebsten Marken oder Markensätze mit Vogelmotiv? Lasst es mich gerne in den Kommentaren wissen. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal. Euer Fila Fuchs.